ein kleiner Tipp. Das Programm XSnow habe ich schon mal gezeigt. Das kann man installieren mit sudo apt-get install xsnow. Läuft erfreulicherweise auch unter den aktuellen Ubuntu-Versionen. Zumindest bei mir hier unter dem Gnome 3 Desktop. Flackert zwar ab und zu noch ein bisschen, aber das ist okay. Wenn man zur Startzeit von XSnow, also im Terminal einfach, nachdem es installiert ist, XSnow eingeben, nachdem es installiert ist und man gibt XSnow ein, dann wird auf allen Fenstern, die bereits geöffnet waren, der Schnee abgelegt. Fügt man die Fenster dann an eine andere Stelle, dann bleibt der Schnee dort liegen, wo ursprünglich das Fenster war. Das ist ein ganz witziger Effekt. Gut. Mit Kill KillAll XSnow kann man es wieder beenden oder man startet den Rechner neu oder man schließt das Terminalfenster, von dem man aus XSnow gestartet hat. Ich hoffe hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.